Ah, da seid ihr wieder. Herzlich willkommen zum dritten Teil aus Kopenhagen. Wir sind heute am Tag gegen Liquid. Do or Die heißt es hier. Die Jungs haben gestern noch mal ein bisschen die Puppen trainiert. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es das heute klappt und wir am Sonntag noch mal gegen Heroic ist es, glaube ich, antreten werden. Und jetzt, Junge... Und jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Liquid, gutes Match. Äh, Maps sind etwas, äh, weil beide Teams spielen siebener Map-Pool. Deswegen wird es ein bisschen äh, cool. Äh, ich denke eher, dass es äh, Maps werden, die uns gut liegen, weil ich denke nicht, dass es Veto zu crazy wird. Aber wir sind auch vorbereitet, falls es wirklich äh, verrückt wird. Also wird ein gutes Match, ich denke, aber 2-0 für uns. Hey Mann, kann ich mal scheiß. Ja, Erstmal Nahaufnahme. Und jetzt 3, 2, 1. So, so zoomt Max auch manchmal. Ja. Wenn erste Map vorbei ist, ist dann auch schon ähm, direkt Veto? Ja, yeah, äh, ne, Veto ist direkt, wenn wir, ankommen. Immer mehr, wenn wir ankommen. Veto on arrival. Das heißt, wenn es eine dritte Map geben sollte, haben wir noch theoretisch übertrieben Viel Zeit ja. uns. Äh... und wir wissen die Maps trotzdem. Okay. Sobald beide Teams da sind, ist direkt Veto. Hey Leute, willkommen zu unserer Roomtour. Das ist unser Room. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mmm, lecker Muffins. Jetzt Karim Cam. Salamu alaikum. Alikum Salam. Tag! Hast du auf Band? Mhm. Mhm. mhm. Ja, Alter, reicht's. Die Antwort ist Benji1, Benjamin Grüneberg, bigclan.gg so Schreib mal ah, unter den, den Kommentaren, was mit dem Jungen nicht stimmt. Wenn jetzt hier? Direkt natürlich Die an. Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Boah, cool. schon bin ich, aber bekommt bald. Deswegen redet Denzel viel. Sehr, viel. sehr viel redet Denzel, sehr viel am Reden. Lass mich nicht triggern, aber der meiste am meisten Quatsch im ganzen Team. Lass mich nicht triggern, aber... Reden ist Silber, <lacht> aber... Schweigen <lacht> ist Gold. <lacht> du musst sehr viel rausschneiden, Max. Heilige Scheiße, ist das nice. Bischock im Jeans jetzt? Nein. Halt auf, Geht nie raus, bleibt immer zu Hause, es ist viel zu kalt drauf. <lacht> Nice. Und wie geht's euch so? Alles gut? Ja. bei dir fahrt? Ja. Ja, Ja, müssen Ja, du? ja, durch. ja. ja. Wir können Ja? Okay, komme. Oh. Alter Mann. Hey, hey, hey. Oh. Oh. Grimbo, von der Tür steht Platte. <lacht> Seif, der ist rein. Ich rein. Ja, gut, Nein, da gehen keine, alle weiter. Ja. Seif, einfach rein. Das ist voll stabil. Guck, ich kann nicht mal lenken. Okay, selbstständig dich rein. Jetzt ich rein, wenn du willst. Stell dich rein, Benni. Kinder, Jugendhot. Ja, der Bäckermeister kannst du auf jeden Fall nicht werden. Also Das war's jetzt aber auf meiner Karriere. Was sagst du zu den Maps? Gute Maps. Gute Maps? Ja. Winnable Maps? Ja. Jede Map ist winnable, muss ich sagen. Was denn unser, ich mach 10 Kills in FPL, Benny? Was soll ich das jetzt schon wieder? <lacht> Nein, Benny aimt besser als erwartet. Yes. Ja, das ist die beste Combo. Die Momente da flashen. Das die noch Lation. nie gehittet, Alter. Die werden ja so am Arsch sein, Alter. What the fuck? Ich frage mich, ob die hier... Was? Warum? Smoke für die Fans, für die Okay, warte, warte. Cave Nein, doch, Cave ist gut, das kann eh jeder. Ich zeige auch die schlechte, hier, das ist Cave Smoke, Weil die gute darf keiner erfahren. Nee, komm. Doch! Du musst mehr Liebe zu den Fans haben. Nein, weil die, die das gucken, können ja auch Gegner sein. Um zu zeigen, dass ihr kein Gegner seid, gebt ein Like auf das Video. Ich muss eigentlich ja nur zocken, ich muss ja eigentlich nichts kommentieren. Aber das ist schon nett, nettes Smoke. Bei 300 Likes macht sie die bessere Smoke. Skinbaron Loadout mit Sef, wie viel ist dein Loadout wert? Glock, keine Ahnung wie viel die kostet, Knife 1500 oder so, Gloves 200, Molly 400, Flash 200. Und die Sticker, was hast du, auf den, was hast du für Sticker drauf? Titian Gold, Faven Gold, Jarosh Foil und Karim Normal, glaube ich. Why can't you the Today, yeah, yeah. when we're yeah. liquid, awesome. mark yeah. my words, 2-0. Yeah. For the first time in a very, very long time, these five guys are playing on the same server together. They had a break together. They had a preseason together. And I think Tapson even said in one of the first interviews that they started very early. They were one of the teams playing the most coming into this tournament. So they felt they should be ready. Yet what you see right here is a lot of red numbers and that is not good for Big Claim. I am left. In einer Situation, in der ich nicht wirklich weiß, wo sie den Meter setzen. Ist es ein Team, das stagniert hat? Ist es ein Team, das jetzt runtergeht? Und sollten sie besser werden, da sie alle wieder fünf Spieler zusammen haben? Ich verstehe weiß nicht. Komm schon, Chupen. Tschüss. Auf geht's, Johannes, Mann. Wir fügen jetzt. Richtig, okay? Komm. Seh schon, dann würde ich. Wir fügen die jetzt, ja? Geht los, Leute. Ja, komm, auf geht's. Das ist unser Spiel. To keep this going, Favin pinned in the backside. Flash turned, all good. OC still hesitant. More utility, and the headshots clean against the opper. So now it's a desperate sprint from Nav. There's just enough time. Favin rounds. Nice, it's good, man. And Nitro. Hello, a headshot to Tapson. So Liquid throw a wrench in the works. We've got a 1v1, and Nitro. Yep. is this? A nice. Crosshair keep in the right also wenn ich heute den spielen muss, ich schon. Then the vent player does come back up. Nah, 10 second stick. Already five seconds there. Falls on Fabin. Gets the got him. 1 second. Geil, nice! nice! nice! nice! nice! okay, Leute, da okay, nice yeah, yeah, yeah. Molly included for the hut. So good thing Krimbo already moved. Let's him be a little more comfortable. Those Berettas intimidate you Kinder. He falls back and as he tries to reengage, it's the ah! Barrettas cool. to shred them. Oh. Nein Leute! Heiß war die Wir sollten eigentlich gar nicht mehr trainieren. Einfach. Oh Alter, ich hab so veremmt, ich call den. Also den werde ich nie call leider, wenn ich so ähm. Junge, ja sick. Danke. Anubis CT, wir spielen gegen niemanden, okay? Ihr wisst nichts. Wir spielen einfach den normalen Track. Anubis C ist was anderes. Outplay gegen die eine Ansage, Mitte einen Fake, und dort verschwinden sie, schreiben im Chat, wir kommen mit Mitte nichts, und Seiten angreifen. In einer Kombination, wo sie besoffen werden. Das ist es. Wir starten CT, deswegen erstmal das Smack. CT müsst ihr gar nichts wissen. Gar nichts. Ja. Ihr spielt einfach, die spielen Standard, ihr spielt Standard. Ja. Das war's. Ihr müsst nichts wissen, ihr müsst Ey, einfach nur eine gut eine reden. Seite. CT, einfach mal ein bisschen CT. Macht Reynolds, spielt einfach als ob es ist. Geht einfach rein. Gibt den Er spielt frei auf TT-Seite, ja? Und als T werde ich euch gleich nochmal ein bisschen breezen. Wir gehen die erste Equip durch. Unsere Explodes werden werden Unterhose ausziehen. Okay, 100.000 Prozent. Das war geil, dass du von hinten gekommen bist. Und immer wenn man den Typen nicht trifft, was muss man machen? Akzepten und ja. perfekt wieder ausgespielt den Gegner, ja? Das war richtig gut, okay. weil das zeigt den wahren Skill. Wenn du den tötest, ist es langweilig. Ja, Map 1 gehört uns. Die Jungs hitten heute sehr gut, besonders Nils Rischer, der durch ominöse Verbindung nach Hamburg scheinbar beflügelt wird hier. Irgendwann mit einer Tischtennisplatte. Oh, Krimbo. Gonna have to pick up the slack. Rounds cake to the left side. O.C. up close. Buying time. Wonderfully, Krimbo, he has shut this A-site.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 um ich bin da jetzt. Du nichts mehr machen jetzt, nichts mehr machen bitte, Die ich hab ja. ja, ja, ja. Einer steht, Einer Caves. Nein. Nein! Hey, perfektes Setup, ich schwöre! Geil! Die haben einen M4 tot. Nichts turns out big already ready for officials service. not just ready, but seemingly world class. Nice! Geil! Super! I'm going to so muss das laufen, Mann. Immer ja. sehen, Alter. First win in the bucket. Ja. Ey, ich seh, viele Runden, weil du smart bist. Danke. Das ist so. Und auch, weil du wieder aber die Smartness. Wir haben sie die Map mehr verstanden. Wir müssen nur vertrauen, dass wir Map mehr verstanden haben. Ja, das kann man nicht anziehen. Wegen ah, stimmt. Hey! kurze Erklärung für die Zuschauer, warum diese Phänomene gerade passiert in erster Linie, weil die nach zehn Tagen im Prack -Room komplett am Sauerstoffmangel leiden und in zweiter Linie Heroic angefangen hat, dagegen zu schießen. Entstanden ist es eigentlich, dass... Also die haben eigentlich angefangen, mit dem Ball gegen die Wand zu püllen. Auf der anderen Seite sitzen die nämlich. Und diese, dieses Gegenpölen wurde von Nils Gruner mit einem Zurückschießen beantwortet. Und das Spiel steht immer so lange, dass es bei einem der Fuß abfällt. Das ist so Übergang, weißt du? Hm. Ich werf so die Kamera leichter, weißt du, das schon eine neue Szene. Jo Leute, wir sind am Ende des dritten Vlogs aus Kopenhagen angekommen. Wir hatten auf jeden Fall auch nach dem Spiel gegen Nippen noch einen kleinen Stuhlkreis, sagen wir immer. Äh, da wurde sich jeder nochmal aussprechen konnte, wo wir nochmal Sachen analysiert haben. Das hat uns auf jeden Fall nochmal weitergebracht, wie man auch gesehen hat. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht geguckt habt, diese Folgen, die sind wirklich absolute Banger geworden, jeder Einzelne. Hier unten, da unten. Und jetzt brauchen wir nochmal all eure Energie für Sonntag 15 Uhr, wo wir gegen Heroic antreten werden, für den Spot im Blast Spring Final.